Hi und willkommen. Mein Name ist Roll p und ich bin zurück zu Let's Play Tales of Asperger, die Definitive Edition. Ja, ähm, ich muss mal kurz hier rein und einen heiligen Trank einsetzen, weil hier schon wieder ein Viech direkt auf mich zugeflogen. Und ja, wir machen jetzt mit der Story ein bisschen weiter. Ich weiß jetzt nicht, ob ich noch irgendwie keine Ahnung etwas äh, verpasst habe oder so questmäßig, aber ja, ich habe einige Sachen so eingereicht zu zwei, drei Parts, wo ich neben Zeugs gemacht habe und. Ich finde jetzt nicht mehr irgendwas, also ja, ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal weiter und gucken, wie es hier so weitergeht. Ich will wahrscheinlich außer repeat sie drin haben zum Heilen und dann können wir, wir hier kommen wir. Ja, kommen machen wir so mal. Gut, ähm, wir müssen jetzt zu den Eisklingen von Sofias, um. Ich weiß gerade mehr, <lacht> deswegen müssen wir noch mal hier hin. Keine Ahnung, wir müssen jedenfalls sehen. Äh, wir haben neben Quest gemacht, anständig. Also, ja, Guck mal, vielleicht muss ich erstmal wieder ein bisschen weitergehen mit neuen Auftauen oder so. ich weiß es nicht, aber jedenfalls geht es jetzt hier weiter. エアルを効率よく物質化することで総量を減らすのが狙いなんだけど、そのためには変換器自体がエアルと物質の両方に近いエネルギーなのが理想なの。そのエネルギーってエアルとどう違うのじゃ？属性分化したエアルは段階的に物質に移行して安定する。その途中の段階で固定して、それで変換器術式を構築しようってわけ。 Ey, wenn dem nach dem まあ、本当はもっと長かったらしい Sorry. Koju, Kakya, Kirai, Janai. Bata Sivata, Chibazio. さ、Raven, so, ja, mach deine Pfeife an, damit der warm. nicht genug fett um だ、<lacht> そもそも<笑> Okay. Sie hat aber Raven kompliment gemacht. Das ist doch schon mal was, ne? So. Wir müssen wahrscheinlich zu diesem sehr auffälligen dingen dahin gehen, ne? Was schon mal vorbeigelaufen sind. Und hier passiert schon was. Es so ein Handwerk. und Ich Stimmt, ne? Macht irgendwie Sinn. Ich Muss eigentlich jedes Mal so Vergleiche aufstehen, die macht das echt jedes Mal.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 das heißt, er neue oh Gott, ich ja schon wohin das führt. Das erste Anzeichen einer Erkältung. おい、失てるかぜあい。さっきからリタの使う水<笑> Ja, das okay. ist, neu, glaube ich da mal ja, oder ist auch neu sich gerade? Dann kommt mal ja, wenn man neue Gegner gegenüber treten, dann tue ich natürlich noch einmal hier kämpfen. Aber am liebsten würde ich jetzt erstmals kämpfen, ja, aus dem Weg gehen schon so level sind. Habe ich sorgt für wegen Alexei, explodiert diese eigentlich auf dieser Insel. Also ja sehr viele kämpfe werdet ihr vielleicht nicht sehen so jedenfalls nicht zufallskämpfe ich versuch so viel wie möglich auf dem weg zu gehen einfach nur weil wir schon Oder nicht Boom. so viel ja sind ich kann mir glaube ich so nur ein, zwei Waffen herstellen, aber die sehen mir ein bisschen zu stark aus? Ich glaube, denn da das ist eine Truhe. Okay, Und da hinten ist ein Schwert. Sehe ich gerade nicht mal dahin, bitte. Jetzt hat nur der und Dekoration ne. Oh. Okay. Ich dachte, wir haben ja schon alles erledigt, aber anscheinend nicht ne. Blutmantel. Okay. Habe ich schon. Dreck. Okay. Vielleicht sollte ich durch die Dungeons auch noch ein bisschen durch die Gegend rennen wenn ich hier so was finde Bist du neu ich weiß ja halt gar nicht richtig gar nicht im heiligen trank eingesetzt war ein bisschen doof so, Euch habe ich glaube ich schon bekämpft ne? so Truhe. alles teiler cool ja, vielleicht laufe ich doch noch ein bisschen mehr so rum so ein paar umwege um zu gucken ob ich was finde das zum beispiel auch noch was Okay, cool. Ich irgendwie nicht so. Also nicht da oben, den kann man doch bestimmt ausschieben. Ne? Aber ja, bringt mir das. Ja, ich gehe jetzt noch mal einmal hier um glaube ich. Ja, da komme ich aber nicht irgendwie dahin. Ne? Egal. Gucken wir mal. Vielleicht finde ich ja noch was. Schön ist, aber ich glaube, diese Sachen hätte ich schon früher machen können. da also sind die Belohnungen jetzt hier nicht so. Obwohl alles Tyler ist eigentlich nicht schlecht. aber Blutmantel, das ist jetzt auch schon mal nicht outdated, sage ich mal. Aber ich habe so ein Gefühl, kann ich schaden. Ja, vielleicht finde ich auch noch was Interessantes. Vielleicht finde ich ja wieder so eine Puppe. Ja, für repeat. Für jeden Charakter gibt es doch bestimmt eine. Ich habe jetzt von Yuri und Judith eine. Jetzt bestimmt für die anderen Charaktere auch ein, vielleicht von Estelle. da kommt sie endlich mal repeat näher. So, okay, ich kann den prüfen. Ich habe die ganze Zeit Angst, dass ich irgendwie da vorbeilaufen und dann irgendwie Story weitergeht. Oder so, so hier war noch so ein Ach, nee, hier war die Truhe. Gut, geister ist das Symbol ja, kann man machen. Muss ich noch mal zurück? Oder konnte ich das vorher noch nicht machen, weil ich noch nicht einen starken Hexerring oder irgendwie so hatte, weiß ich gar nicht. Hat ich den schon auf als der Level 3 jetzt? Erst war der, glaube ich, grün, dann wurde der gelb ne? oder irgendwas. Keine Ahnung, so was war. Ah, da war sogar was drin. Wollte schon sagen, das sah jetzt nichts so aus, als wäre da was drin. Also... Boom. Sanduhr. okay, cool. Aber letztens eine verbaut bei diesen Kuhjungen. Der mir eine weggenommen. Bzw. ich habe den nie gegeben. Ich glaube, ich esse meinen gleich auf. Wo ist mein Schuhregel? Du hast ihn noch gerade gegessen. Du hast mir geklaut, nein, du hast, du hast mir gegeben, du Idiot. Was? So, ähm, lass mal heilen, lass mal hier speichern. Zwölf Stunden habe ich hier schon wieder. screen gespielt. Hey, ich werde nie fertig mit diesem Projekt. So, komm. Kann Benutze deine Kraft? Benutze deine Kraft. よく分かりません。ああ、うん、そうね。ここは水の属性 uh, uh, so yeah. ないわ。寝てて。こんなところで寝たら投資するっ<笑> Inutio also? eigentlich nur damit, hat die beschleunigt wird, oder was? Lass sie, lass sie doch langsam machen. Klar Warum nicht Raven und dann ist das gleiche Musik, wir haben letztes Mal, glaube ich, alle weit haben. Was? von Rita geleitet er fließt von rechts nach links in den obere Leitungen. Oder entsprechende Farbe der eher an Zeitpunkt zu nehmen, sich also ein falscher Zeitpunkt drückt, fließt er aus. Die Anzahl rechts steht die gesamte Mana-Menge da, sagen die angegeben, um das Spiel zu gewinnen. Kein Wort verstanden, aber okay. Also, ich muss eigentlich nur sagte einfach, ich muss die Dinger drücken, die da stehen. Einfach, ich muss die knöpfe da drücken so also, schwer warum muss alles so kompliziert sein in diesem spiel also normal zocker wie ich verstehe doch kein wort Ja, erfolgreich hergestellt jetzt drücken sie die tasten die da oben erscheinen Fertig. Bring my life chief, or that. -wa -wa. Varius. Varius. So bin auch ein ist Judisca. Belius. Ich bin auch Belius. Ich bin Bildungsmandat, Yas, bei Gott, was namen, Was? Was? Was? Was? Was? Ich bin nicht so, dass ich nicht so so, 物質の精髄を司さどる存在。精霊なんて<笑> <古代の言葉で水を滑るもの? いや。笑> Okay, cool. Das heißt, die anderen drei sind wahrscheinlich auch hier drin, ne? Ifrit Gnome und äh, äh, Wind, Wind, wie ist nochmal vom Wind? Äh, weiß ich gar nicht. Ich kann es vergessen. Oh, kann man dich jetzt beschwören oder so? Todeschatten, zwei finster finsterer Rächer, Mondstein. Cool. Oh. Wir Müssen wir jetzt Orte aufsuchen, die irgendwie so? Der Wasser, Wind und Feuer. Okay, cool. die Herr der Elemente suchen. Pharaoh und Co. Es ist noch mal. Madaapati okay, ich weiß es nicht 感じ Esther, nicht mehr in ist denn nicht mehr in Lebensgefahr? ja irgendwie schon ne? irgendwie nicht irgendwie ist irgendwie ich Geisterjägerin. Estelle ist frei. <lacht> Kann sie das? Ich Sorgfühl, irgendwann mit trotzdem noch in so ein Fall kommen. <lacht> Okay, ähm, Geisterjägerin, die Lüftung der Leibnissen der Ehe bedeuten nicht das Ende, das ist erst der Anfang. Okay, ich habe zwei neue Waffen: Fenster, ich nur für Estelle und Todstand. Zwei Alpha, ich habe beides, habe ich noch ich habe übrigens eine gleiche ich habe eine waffe bekommen die genauso hieß wie diese eine zauber den ist letztens gelernt hat dieser ein quest aspion der nee, astion oh okay okay ich rede mist äh, habe so ein gefühl ich habe dann schon mal gucken wir mal tour schatten zwei habe ich auch mein gott das ist auch voll kacke finster ich äh, den habe ich aber glaube ich noch nicht Extra Combo, Wenn dann extra Rechnung drücken, gehen einen zusatz zu vertreten. Okay. Und Mondstein, was mehr TP gibt. Sag mal, wo irgend so weil ich weiß besser mehr tp zu haben oder tp kosten zu reduzieren ich weiß nicht Was war erstmal mal cool das heißt die vier herren der elemente oder damen tauchen in diesem spiel auf zu ehrlich ich will noch mal die linke seite hier erkunden so, ob da noch irgendwie was zu machen ist okay. ja, das ist cool wir haben ein paar bekannte elemente aus der tals auf serie Ist erfolg ehrlich Wie hieß noch mal wind element gibt noch Efrid, gnome hallöchen da sehe ich noch was efrit ist das feuer element gnome ist erde heißt du mal vom wind gibt es jetzt nicht wind wind oh Gott, ist gerade abgelaufen und da kann ich ja mal checken, ob die ich schon ab Nö, Pinguin ist. Manchmal ein bisschen am Ende. Ich hier mal gegen so Dinge zu kämpfen. Gegen äh, äh, so Pinguine. sind eine Weiterentwicklung davon. Aber gut, je mehr neue Monster ich finde, es so, weil ich eine größere Auswahl von Materialien habe. Ich geht immer noch irgendwie Materialien, die mir noch nicht angezeigt werden, wo ich die herbekomme mehr neue monster ich finde es so ja wer wird mir angezeigt ja das kriegst du von da ich habe ich denke ich weiß nicht warum ich das da hatte ich glaube weil also es nicht ich denke mal wenn ich einige art so 50 oder 100 mal einsetze dass ich dann halt immer neue sachen lerne ich einfach weiß nicht die benutzung immer hoch hochballern Außerdem weiß ich nicht ob das wie in einigen anderen tails aufspielen ist ob wir weiß nicht weniger tp verbrauch hast oder so wenn die äh, mehrmals einsetzen wird in ein zwei spielen war glaube ich so hat so bei serie serie aber das war ne? du fetten ich glaube, hier öfter ich einige als eingesetzt hat so geringer war der tp verbrauch ne? das ist noch ein neues Ich glaube, ich muss durch die ganzen Dungeons hier noch mal durchrennen, einfach nur um zu gucken, Aua. Aua. neue Monster finde. Ich habe ja jetzt bei 50 oder 52 Prozent aller Monster gefunden. Ich glaube, ich bin relativ weit im Spielverlauf schon drin ja. Was mein im Moment. Man das man es vielleicht manchmal merkt juli laufen gerade mit dem falschen play muss darum mein nur muss nein okay die ganze zeit erhöhen sich die hp ist auch nicht schlecht Okay, irgendwie habe ich hier gerade Mist gebaut oder was ich hatte in einer anderen reihenfolge ich glaube ich habe dann eine, ich hoffe die resetten sich wenn ich hier noch mal ausgehe ich glaube das habe ich irgendwie so vermasselt dass ich glaube ich in einer anderen reihenfolge machen müssen glaube ich jetzt ja, glaube ich irgendwo der ausgang ne? ja. Ja, ein bisschen weit entfernt, aber so jetzt. Ähm ja, wie komme ich? Und komm jetzt da oben in, was? Ja, ein Moment mal, wie komme ich jetzt rein? hin da oben irgendwo. dreck Ja, Moment, wie komme ich jetzt rein? Kann ich nicht mehr auf die linke Seite? Hm. Das ist auch noch eine Truhe. Ich glaube, ich werde einfach mal durch jede Dungeon-Sommer durchrennen und um zu gucken, ob ich da neue Monster finde. Weil dann kann ich wesentlich. Sicherstellen, dass ich auch alle Materialien irgendwo mal finde, wenn ich es immer brauche. Wundergummi brauche ich nicht. Was soll jetzt mal, ehrlich wie komme ich jetzt hier mal zurück? Kann ich echt nicht raus. Jetzt extra noch mal hier so rumrennen. Ja, bin ich gerade blöd. hören oder wollen die dass ich jetzt gerade nicht hier rausgehe? ich wollen ja nicht nur in einen ausgang ernehme im moment springen kann ja auch nicht oder irgendwie so gehört ja dann gehen wir noch mal hier raus und rein wo ich mal ob sich die dinge resetten dann versuchen wir noch mal ich versuche mal leicht den anderen eingang zu nehmen so. Gut, wollte sagen, oder ich könnte mal kurz speichern und dann noch mal laden. Das wäre vielleicht eine bessere Idee mit der Weg hier nicht so lange sein. Also, weiter machen wir mal kurz. So, ich speichere mal. Dann ist glaube ich so, das, glaube ich, so den gleichen Effekt, als wenn ich irgendwie Dungeons verlasse oder so. Ne? Ich habe die Gegner respawn jetzt leider auch wieder. Mein Ding ist auch weg. Uh. Na, guck mal. mal. So, ich hoffe, die Dinger haben sich jetzt auch resettet, ne? Sonst wird das ein bisschen nervig. Ehrlich. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Au. Aber ich kann die jetzt irgendwie nicht beschwören oder so, ne? Das hätte ich mal attacke übrigens, ne? Oh Combo Meister! Wir haben jetzt bekommen. Habe ich so viele Combos gemacht? Dann hat sich bezahlt man Jetzt bist du ein Profi. Okay. Ah, maximal Treffer 108. Okay, cool. Ah, ist das der Grund, warum ich nicht ich schnell beleidigte Juri, komm schon. Ähm, die haben sich resettet, gut, glaube ich. Nö, Dreck. Im dreck ja ich werde jetzt nicht Ja, dann gehen wir raus ich werde noch mal irgendwie auf screen versuchen nachgucken ob sich das verändert hat wenn ich raus und reingehe aber vielleicht hat das laden irgendwie nichts gebracht also nicht aber wir werden dann also ich werde noch mal ob ich gucken irgendwie manipulieren kann jetzt eigentlich laden kann und dann hätte ich meinen titel hier verloren 100 treffer titel Dingelskirchen. ins kirchen so, heilige getränke muss ich auch kaufen Jetzt gehen wir mal hier raus und gucken wir mal wo wir als nächstes hin müssen Zwei Orte, die haben mir jetzt ehrlich gesagt nichts gesagt. Ja, da war irgendwie ein Wald, ne? Und dann irgendwie noch was. Da klang ist irgendwie wie im Wald, glaube ich. Weil sind nur zwei Orte. Wir waren doch noch drei Geister. Mir ist immer noch nicht der Name eingefallen von dem Windgeist. Wie noch mal der Windgeist, Nervt mich. Da gucke ich gleich mal direkt nach, nach der Aufnahme. Windgeist aus der Tales auf Serie. Gnom ist der Erdgeist, Efrid der Feuergeist, an den Andein und ihn, wie auch immer. Wasser. Und ja. Das sagt Wir mussten hier von ihr aus.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 Okay. Was ist jetzt schon wieder was Wäre nur ein Erfolgserlebnis. ja super Wir dann noch mehr dinge barriere ist noch weiter zurückgegangen äh. Was ist das für eine Telefonie? Ich bin nicht so Ich Ich Ich 大きすぎるよじゃんえ精霊はエアルを物質に Jagin halt, Feili Marcel, okay. ô,oshi, ich darf nicht der Wand am Palace Äh. 45dbw, na was am Tag Falls nicht gestorben Ein des HüttesOME! Ja, wir uns irgendwie schon relativ schnell irgendwie den finalen kampf ich kann mir nicht vorstellen ich Jetzt noch Jetzt noch viel machen kann irgendwie, sind Boah, das bei Final Fantasy 7 auch so gewesen Aber mit dem den den Meteor, ne? Aber auch die ganze Zeit am Himmel und trotzdem kannst du so machen, was nicht. du willst. <lacht> <lacht> Anta 1rde nandemo shoikomu janai wa Guck mal, wie die Welt aussieht. Na ja. Mir sind krass. gut Dump. Ich habe gedacht, das hab wird jetzt noch reichen, aber dann ja. Tschüss. Ich glaubt Nordopolika. Warum kümmern wir mal uns im nächsten Part rum? Ne? Das, das, das gibt es jetzt nicht. solch Wölfe habe ich aber schon, das weiß ich. Die, die, die, die. Ist. Ich auch voll mit der kombo angefangen dann abgauen. Okay. war ja, willst du mich offen? natürlich ich eben mir einen healing benutzen. Du fettes Stück, ey, das gibt's jetzt nicht. Macht halt den nicht hier alle so breit, ey. Dann hau ich euch noch kaputt, ey. Ah. So noch ein paar Sachen hier mit äh, lernen, also zwei Waffen. Ah. Oh. Gott, äh, so, lass mich hier sicherheit mein gott also irgendwie stelle ich mir also nicht das irgendwie komisch weil ich kann gar nicht schwimmen doch ich kann schwimmen ja, aber ich kann mir jetzt irgendwie nicht vorstellen man hier vier nebenquesten machen kann wenn man also nicht wenn die welt so aussieht in so einem zustand ist dann will ich mir halt nur ein so, der wiederbelebte ad どっかのバカのせいで星波が。ザウで äh, weiß ich weiß nicht. nicht. Wir sind beiden Orte, wo ich hin muss, ne? Kam mir jetzt nicht bekannt vor ihr ja, den Namen. nicht mehr ne? so, jetzt mal, sieht so krass aus er ja, sieht voll als giftig aus und so ne. Ja, kommt hier noch eine skit oder so also nicht nur die das ist äh, da unten links glaube ich neben dem schiff Gut, dann würde ich sagen ich bin die hier ich sehe euch in der nächsten Folge wieder, wenn wir mit der Story weitermachen. Und ja, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, er hat euch hat der gefallen. Wenn ihr hinterlasst bitte ein Like, ein Abo einen Kommentar. Das würde mich sehr freuen und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss.